Wie haben Sie eigentlich Ihre letzte Unterrichtsstunde geplant? Also möglicherweise sind Sie vielleicht von der Frage ausgegangen, wie bekomme ich eigentlich meine Schülerinnen und Schüler für meine Unterrichtsstunde aktiviert. Also wie sorge ich dafür, dass meine Schülerinnen und Schüler mitmachen? Wie sorge ich dafür, dass meine Unterrichtsstunde läuft? Sorge ich dafür, dass meine Schülerinnen und Schüler sich mit den Inhalten, sich mit den Fachinhalten meiner Unterrichtsstunde beschäftigen? Vielleicht haben Sie sich bei der Beantwortung dieser Frage zunächst einmal ganz einfach orientiert. Sprich, Sie haben sich vielleicht die Lage der Unterrichtsstunde, die nun ansteht, innerhalb des Stundenplans Ihrer Schülerinnen und Schüler, innerhalb Ihres eigenen Stundenplans vergegenwärtigt. Sprich, Sie haben sich vielleicht die Frage gestellt, in welcher Situation findet eigentlich diese Unterrichtsstunde statt? Vielleicht haben Sie sich auch klar gemacht: wo stehen wir eigentlich im Unterrichtsthema? Und haben aus dieser Klarwerdung sich vor Augen geführt, was können meine Schülerinnen und Schüler bereits? Was wissen sie bereits? Also wie ist der Lernstand auf Seiten meiner Schülerinnen und Schüler? Vielleicht haben Sie aber auch sich gefragt, welche Interessen bringen eigentlich meine Schülerinnen und Schüler in meinen Unterricht mit? die ich aufnehmen sollte. Sprich, Sie haben sich vielleicht gefragt, wer sitzt da eigentlich vor mir? Und dann? Dann haben Sie vielleicht aus der Beantwortung dieser Fragen ein Thema bestimmt. Haben vielleicht ein Ziel für Ihre Unterrichtsstunde festgelegt. Sprich, Sie haben sich vielleicht gefragt, in welcher Absicht tue ich das eigentlich jetzt? Also was ist mein Ziel, was ich gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern erreichen möchte? Und dann? Haben Sie vielleicht überlegt noch einmal, im Hinblick auf dieses Ziel, welchen Inhalt nutze ich dafür? Welches Thema? Welche Aufgabe? Welchen Text? Welche Quelle? Welchen Versuch oder welches Experiment? Und möglicherweise sind Sie dann auf die Suche gegangen nach geeigneten Aufgaben und vielleicht im Internet recherchiert nach einem geeigneten Versuch, haben vielleicht in Ihren alten Unterlagen einmal aufgestöbert, was habe ich im vergangenen Schuljahr eigentlich für Texte, was habe ich dort eigentlich für Quellen vielleicht genutzt? Und dann haben sie möglicherweise antizipiert. Also wie wird das laufen, meine Unterrichtsstunde? Dann sich überlegt, wie gehen eigentlich meine Schülerinnen und Schüler bei meiner möglicherweise gewählten Aufgabe vor, bei meinem Text? Das heißt, sie haben antizipiert, was antworten vielleicht meine Schülerinnen und Schüler auf Fragen, die ich stellen könnte. Und haben sich dabei vielleicht auch nochmal gefragt, kann eigentlich meine Aufgabe, kann mein Text, kann mein Versuch wirklich Interesse auf Seiten meiner Schülerinnen und Schüler erzeugen? Hat meine Aufgabe, hat mein Text, hat meine Quelle, hat mein Versuch vielleicht auch ein bestimmtes Anwendungspotenzial im alltäglichen, vielleicht zukünftigen oder gegenwärtigen Leben für meine Schülerinnen und Schüler? Vielleicht haben sie sich aber auch klar gemacht, inwiefern ihre Aufgabe, ihre Quelle, ihr Text Ihr Versuch, das Grundprinzip, die Idee, die Regel oder das Gesetz, was Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern erarbeiten wollen, inwiefern diese Aufgabe, diese Quelle oder dieser Versuch ein solches Gesetz, eine solche Regel, ein solches Prinzip besonders prototypisch widerspiegelt, besonders prototypisch für die Schülerinnen und Schüler darstellt. Und dann sind Sie vielleicht übergegangen und haben sich über die Abfolge der einzelnen Aufgaben Gedanken gemacht haben Sie sich gefragt, wie gehen wir eigentlich vor innerhalb unseres Versuches? Vielleicht haben Sie sich auch gefragt, wie gehen wir vor eigentlich bei der Interpretation meiner gewählten Quelle? Wie gehen wir vielleicht vor bei der Erschließung unseres Fachtextes? Das heißt, Sie haben sich unter Umständen die Frage des Wies einer Unterrichtsstunde beantwortet und haben dabei festgelegt, wir sollten Sie eigentlich mit Ihren Schülerinnen und Schüler miteinander, untereinander und auch mit Ihnen als Lehrkraft zusammenarbeiten, und haben sich vielleicht auch überlegt, wo gibt es möglicherweise Verständnisschwierigkeiten bei meinen Schülerinnen und Schülern, die ich aufnehmen müsste. Und dann sind sie vielleicht übergegangen und haben die Hilfsmittel, Materialien, die Medien für ihre Unterrichtsstunde bestimmt. Vielleicht merken Sie, Unterricht und damit auch unsere Unterrichtsplanung besteht aus ganz unterschiedlichen Elementen ganz unterschiedlichen sogenannten Strukturmomenten. Unterricht besteht dabei immer aus einer sogenannten anthropologisch-psychologischen Struktur. Also eine Struktur, bei der wir uns darauf besinnen, wer der eigentlich mit welchen Kompetenzen, mit welchen Fähigkeiten und auch welchen Interessen vor uns sitzt. Unterricht wird immer aus einer sogenannten sozial-situativen Struktur bestehen bei der wir uns bewusst machen, in welcher Situation wird unsere Unterrichtsstunde eigentlich vonstatten gehen. Unterricht wohnt aber auch gleichzeitig eine sogenannte intentionale Struktur inne, also bei der es um die Absicht, um das Ziel unserer Unterrichtsstunde geht. Unterricht besteht aber auch aus einer sogenannten thematischen Struktur, bei der es um das Unterrichtsthema, um den Inhalt, um den eigentlichen Lerngegenstand geht. Und Unterricht besitzt natürlich auch eine methodische Struktur, die sich letztlich mit der Frage des Wies beschäftigt. Also wie wir vorgehen, wie wir unsere Schülerinnen und Schüler untereinander und miteinander zusammenarbeiten lassen. Und schlussendlich besteht Unterricht immer auch aus einer medialen Struktur. Weil es um die Hilfsmittel, um die Medien, um die Materialien für unsere Unterrichtsstunde geht. Vielleicht merken Sie, ein Unterschied zwischen diesen einzelnen Momenten, zwischen diesen einzelnen Elementen des Unterrichts und der Unterrichtsplanung. Also während die anthropologisch-psychologischen, aber eben auch die sozialsituative Struktur jeweils alle Elemente nur beschreibt, die im Vorfeld der Unterrichtsstunde vorliegen, treffen wir im Hinblick auf unsere intentionale, methodische, thematische, aber auch mediale Struktur immer eine Entscheidung. Das heißt, im Rahmen der Unterrichtsplanung überlegen wir uns erst einmal, wer da vor mir sitzt. Wir diagnostizieren die Wissensstände, die Kompetenzstände unserer Schülerinnen und Schüler. Wir diagnostizieren möglicherweise das Interesse unserer Schülerinnen und Schüler und treffen dann darauf abgestimmt immer eine Entscheidung. Das heißt, alle thematischen, alle methodischen, alle medialen und intentionalen Entscheidungen, die wir im Kontext der Unterrichtsstunde treffen, all diese Entscheidungen stimmen wir auf die Bedingungen unseres Unterrichts ab. Dieses Planungsprinzip nennt man dabei die sogenannte Adaptivität. Und zweitens streben wir natürlich im Rahmen unserer Unterrichtsplanung nach Kohärenz, nach Klarheit und Struktur innerhalb des Unterrichts. Um natürlich diese Kohärenz und diese Klarheit und Struktur zu erreichen, müssen wir natürlich diese einzelnen Entscheidungsbereiche aufeinander abstimmen, miteinander verknüpfen und in Beziehung setzen. Und dieses Prinzip, diese Inbeziehungssetzung, diese Verknüpfung, dies nennt man wiederum das Interdependenzprinzip der Unterrichtsplanung.